Das heißt, wir rennen den ganzen Tag hinter Bedingungen her, um sie zu erfüllen, um endlich Frieden zu haben. <lacht> ja, wir, die Aufmerksamkeit halt mhm. ist sehr gebunden an, irgendwie passt mir das, läuft es so, wie ich es will. Wie könnte, das, wie könnte ich das herbeiführen? Wie könnte ich das vermeiden? Und so weiter. Und das verlagert halt alles irgendwie so ein bisschen in die Zukunft. Ja, ja, stimmt. Und die Gegenwart erscheint dann einfach nur so als so ein Mittel zum Zweck. Das ist nur ein Durchrennen. Genau, ein Durchrennen. Ja. Die U-Bahn ist nur, um wo anzukommen. Ja, genau. Und währenddessen ist es halt blöd, dass es dauert. <lacht> ja. ja, ja, richtig. <lacht> Wenn ich nicht schon, ah, ich muss unbedingt, ja, genau. jetzt aber schnell. Alles und in rent. diesem Modus sieht, das, sieht, das, sieht die U-Bahn halt echt uninteressant und banal. Und Gratlig und. Zugig und, ja. und ja. schreckliche Leute. Ja. Ja, es ist lustig. Ja. Ja, ja. Und dann hält sie zwischen zwei Stationen. Oh. <lacht> Könnte man was durchsagen. Ja. Oder was? Also. Und das andere Ding ist wo? Oh. So zeigt sich das Bewusstsein jetzt gerade. Yeah. Das ist jetzt gerade die Lebendigkeit in dieser Form von immer noch Uber. Immer noch riecht es ein bisschen merkwürdig. Yeah. <lacht> immer noch ist klar, wo ich eigentlich hinfahre yeah. und so weiter. Yeah. Aber dieser, dieser Moment ist an sich vollständig, lebendig, friedlich, schön. Oh, ja, da ist äh, viel Erleben. Ja, da ist einfach Erleben. Ja. Und eine, eine Art von viel Erleben, die nicht anstrengend ist. Also das ist so ein... Oft ist ja äh, viel Erleben und lustig und haha, wahnsinnig anstrengend. Weiß ich nicht warum, aber ist ja, ist ja manchmal so. Mhm. Und, aber das ist da eine Form von Erleben, die... Das, sehr das habe ich gar nicht gemerkt, ist. Ja. ja. Das war einfach so. Ja. ja. Genau. Und das ist, ja. das ist immer wieder die Erfahrung, hey, das tut dem Organismus so richtig gut. Wenn ja. Ja. die Aufmerksamkeit da geht, dahin geht, dass da äh, gerade Lebendigkeit ist. Auf diese Präsenz, die gerade da ist, ja. das fühlt sich so befreiend an, mhm. dass äh, das mit keinem noch so guten. Mit keiner noch so guten Erscheinung aufzuwiegen ist. Nee, ja. Bestimmt. Und das ist die ganze Erkenntnis dabei, die dann dazu führt, okay, wozu jetzt weiter einer bestimmten Erscheinung hinterher jagen und, das, und <lacht> das Paradies verpassen. Ja, Ja, dann kommt aber wieder diese Gefahr dazu, dass dann das halt will. Ne? Jetzt will ich es wieder. Es will man ständig, das ist ja, da, äh, ich gehe da nicht freiwillig raus aus dem Zustand oder aus dem Erleben. Okay, da ist im Erleben der Wunsch, jetzt will ich, was? Was ist das, was du da willst? Da bleiben. Okay. <lacht> ja. ja. Zack. Ähm, aber das, worauf sich das Da bleiben dann bezieht, ist eine bestimmte. Erscheinungsform von den. Zum Beispiel, ich möchte diese U-Bahn-Erfahrung weiter fortsetzen. Jeden also. Tag. <lacht> ja, weil weil bei diesem <lacht> da bleiben, äh, da hast du nicht viele Alternativen. Die Aufmerksamkeit kann sich auf irgendwas anderes richten, sozusagen auf eine bestimmte Erscheinung, auf einen bestimmten Aspekt ja. und mit dem rumspielen oder mit oder äh, in Gedanken durchspielen, wie was besser wäre oder sowas. Ja. Aber dass da Bewusstsein ist, in dem das auftaucht und in dem sich die Aufmerksamkeit bewegt, dann kannst du nicht anders. Du kannst nicht anders als da bleiben. Hm. Nur die Aufmerksamkeit kann sich halt irgendwie auf einen Teilaspekt zurückziehen mhm. oder auf eine Fantasie. Mhm. Ja, ich kann nicht anders als da bleiben, aber das ist was, das ist... Das erlebe ich halt so nicht, also, sondern es ist ja immer wieder dieses dann eben Teilaspekt oder Zusammenziehen und ja. weg. In dem Moment, wo das bewusst wird, da ist jetzt ja. Zusammenziehen auf ja. einen Teilaspekt ja. oder äh, Aussein auf Bedingungen mhm. oder so. In dem Moment, wo das bewusst wird und auch bewusst wird, wie sich das anfühlt, mhm. hat das eine heilige Wirkung, mhm. okay. außer wenn es zum ja. Anlass genommen wird. Mhm. Um zu sagen, okay, verdammt, das ist wieder typisch für mich und jetzt muss ich echt nochmal nachlesen, wie es eigentlich geht und Schritte und jetzt wird Disziplin und jetzt mache ich in mein Handy ein Programm. Ja, genau. Einmal bieten, jetzt Genau, jetzt, jetzt. jetzt bitte wieder präsent sein. So, ja, ja, ja habe ich gemacht. Mhm. Ja. Und das andere Ding ist, ähm, diese, das Bewusstsein ist nicht weg, mhm. ja. der Augenblick ist jetzt mit den ganzen Gedanken und so weiter und in dem Moment, wo es bewusst wird, okay, da sind jetzt echt viele Gedanken oder da ist eine, ja. die Aufmerksamkeit ist sehr auf Gedanken beschränkt. Der Moment ist sozusagen ein Aufwachen für diesen Moment. Mhm. Zurückkommen zu, wie, wie geht es dem Körper gerade? Mhm. Ja. Wie ist die Atmung gerade? Mhm. Ja, und aus Sicht von den, von den Gedanken ist es, ja, ja, da ist Atmen alles klar, aber jetzt mal ernst genau. und so weiter. <lacht> ja, jetzt mal im Ernst. Mal <lacht> wieder die wichtigen Sachen. Ja. <lacht> und <lacht> genau. und, äh, ja. und, ähm, ja, und dann ist mhm. es, äh, dann sieht das Bewusstsein und die Aufmerksamkeit, sieht, äh, okay, da, da ist weiterhin Interesse an diesen Gedanken, Mhm. Und an dieser Gedankenkette. Mhm. Mhm. Okay, und so fühlt sich das an. Und wenn das, wenn das äh, genommen wird, sozusagen, als äh, Lernen, mhm. das ist gerade Lernen über Gedanken. Ah. Ja, da ist gerade einfach ein Lernen über, was machen Gedanken. Das ist schon aber. Also ein echt wacher Grad an Bewusstheit, also das ist schon... Naja, aber das ist einfach, ja, Bewusstsein ist halt, okay. ja, es ist halt das ist, sind nicht wirklich gerade, <lacht> ja, sondern okay, einfach... bewusster, ja, nicht einfach, so identifiziert. Ja, genau, das ist der Unterschied, <lacht> weil einfach, dass da Gedanken sind, ja. ist klar, ja. dass die eine Gefühlsauswirkung haben, ist klar. Ja. Nun, wenn man anfängt, denen nicht mehr so viel zu glauben, dann geht das, dann kommt das... Ja. Wenn man anfängt, ja, genau. <lacht> ja, ob wir, aber ob, äh, so oder so ist es ein Bewusstsein darüber, okay, da sind Gedanken, ja, das ist einfach klar. Ja. Und die machen Gefühle und die Gefühle sind irgendwie angespannt, mhm. ja, so als wäre wär der Stress ja. oder sowas, was die Gedanken wieder zum Anlass nehmen, äh, das alles zu klären und den Plan zu entwickeln, mit dem der Stress weggeht. Ja, genau. Ja, was zu mehr Stress führt. Ja. So weiter. Und äh, da drin, in diesem Spiel von Gedanken und, äh, und Anspannung, mhm. ähm, scheint es nicht viel anderes zu geben. Ja. ja? ja, ja. Das ist. Aber jetzt sei doch mal in der Gegenwart. Ja, toll. Und weiter geht's. Ja. <lacht> ja. Und? Ja. Ja. Was ist hier? Und das ganze Ding ist, da ist dieser Stress. Ja der eine Begleiterscheidung von diesen Gedanken ist. Sagen wir mal. Ja. ja. ja. Ähm, und die Gedanken suchen weiterhin die Lösung in Gedanken. Mhm. Mhm. Das ist einfach die Sache von Gedanken. Die haben nicht viel. Das ist deren Spielfeld halt. Es gibt aber ja gar nicht wirklich viele Lösungen. Also. Ne, ja, da ist einfach liebevolle Aufmerksamkeit dafür, dass gerade irgendwie der Körper sich ziemlich angespannt anfühlt. Yeah. Ja. Hm. Wo ist er denn angespannt? Ah, hier. <lacht> <lacht> ja. Und es ist nicht irgendwie so, wie ist jetzt die korrekte Haltung, sondern einfach mhm. ich spüre, dass da eine Anspannung ist und der Körper findet schon was, was mhm. die Intelligenz mhm. vom Körper, die ist mhm. in der Gegenwart, die mhm. ist nicht in der Zukunft, mhm. in der Vergangenheit mhm. das sind nur die Gedanken, die sich auf die Vergangenheit und Zukunft beziehen mhm. ja. und ähm, zu spüren, wie ist die Atmung raus. Ja. Wenn es nicht ist, okay, ich erinnere mich, wie ist korrekte Atmung oder sowas, sondern nur das zu spüren, mhm. wo ist die Anspannung und so weiter und äh, wie will der Körper sich bewegen, dann findet der einfach die so ein Intelligenz vom mhm. Körper, vom mhm. Organismus, mhm. die findet das. Mhm. Da ist Wohlwollen in den ganzen Dingen. Also das ist nicht. Ding. Ja, in, in, in jeder Erscheinung ist irgendwie dieses Wohlwollen drin. Ja, oft überlagert von Verwirrung, mhm. ja. von auch das ist, da ist auch Wohlwollen oder Liebe dahinter, mhm. aber halt äh, mit einem mit verwirrten Plan, wie das zu erfüllen wäre. Ja. Ja. Wie ich das, was mir jetzt gut tun würde, wie ich das kriegen kann und mhm. so weiter. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist immer wieder... Ähm, um jetzt mal auf das Vertrauen wiederzukommen. Ja. Ja, da ist ähm, Vertrauen in die Gedanken, mhm. ja, ja. dass die irgendwie ja. ihre Richtigkeit haben, ihre Wichtigkeit haben und die Lösung sind. Mhm. Ähm, und das Vertrauen in den Moment, mhm. so einfach was ist gerade bewusst mhm. okay. ja? mhm. und was wird gerade bewusst, wenn sich die Aufmerksamkeit der Gegenwart zuwendet, mhm. ja, was zeigt sich dann. Mhm. Ja? Und ähm, wenn die Gedanken weiterlaufen, auf diese Art, dann ist es halt okay. Und da ist das Vertrauen hingesetzt. Ja? Und es ist nicht okay, jetzt nimm ich das Vertrauen und setze es aufs andere Pferd oder sowas. Sondern <lacht> einfach so fühlt sich das an, ja. wenn Gedanken geglaubt wird. Ja. Und das ist Lernen. Das ist nicht... Jemand, der das lernt, sondern es ist das Leben, was, was aus dieser Erfahrung lernt. Was lernt, ah, das sind Gedanken, mhm. das ist Trennung, so fühlt sich das an. Mhm. Und so fühlt sich das an, wenn ich die aufgebe. Mhm.